Howdy Freunde, in unserem heutigen Theorie-und-Wissen-Video geht es um die Geschichte des Line-Dance. Und da wir in der Geschichte des Line-Dance gar nicht im Country-Bereich starten, kann der auch erstmal wieder runter. Wir starten nämlich mal wieder mit einer kurzen Definition von meinem Freund, Herr Wikipedia. Line Dance ist eine choreografierte Tanzform, bei der einzelne Tänzer unabhängig von der Geschlechterzugehörigkeit in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Wenn wir uns jetzt verinnerlichen, dass alles, was choreografiert ist und in Reihen und Linien getanzt wurde, zum Line Dance gehören könnte dann sind wir eigentlich zeitlich noch vor unseren Cowboys. Denn im Prinzip gehört ja alles dazu, was irgendwie mal als Gruppentanz oder als Volkstanz etabliert wurde. Bezeichnet wurden die Tänze damals sicherlich nicht als Line Dance. Erst in den 70er Jahren gab es erste choreografierte Disco-Gruppentänze, die auf den Tanzflächen entstanden sind. Der erste notierte Line Dance ist von 1976 der Electric Slide von Rick Silver. Der entstand zu einer Diskothekeneröffnung am Broadway. Als 1977 der Film Night Fever mit John Travolta erschien, bekam Line Dance noch mehr Beachtung und die ersten Tanzschulen fingen an, dieses Thema aufzugreifen. Auch die us country music industrie sah Line Dance als ergänzendes Marketingmittel und so entstanden ganz viele neue Tänze auf Country-Musik. Dadurch wurde Line Dance auch später dem Country- und Western-Tanz zugeordnet. Nach Deutschland kamen die Tänze dann durch Amerikaner, die in den Kasernen ansässig waren. Die veranstalteten dort Country-Abende und unterrichteten verschiedene Tänze. Zusätzlich schossen auch noch verschiedene Kneipen und Bars im Country-Stil aus dem Boden, wo regelmäßig Unterricht stattfand. Heute können wir zwischen verschiedenen Arten von Line-Dance unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite das klassische Line-Dance, wo hauptsächlich Country-Musik vertanzt wird, und auf der anderen Seite das moderne Line-Dance, wo ganz viel moderne Musik von Rock bis Pop über Country vertanzt wird. Und wo sogar Turniere abgehalten werden, die von verschiedenen Organisationen und Vereinigungen organisiert werden. Ihr seht also, Line ist auch heute noch sehr wandelbar. Und was ich an dieser Stelle gerne einmal loswerden möchte, ist meine eigene Meinung, denn ich finde, dass sowohl die klassische als auch die moderne Variante ihre Daseinsberechtigung hat. Denn ohne die moderne Variante würden wir uns nicht weiterentwickeln, aber ohne klassische Variante würde das in Vergessenheit geraten, was seit Jahrzehnten getanzt wird. Also haltet an dem fest, was ihr macht. Ihr macht das alle super, solange wir weiter den Line Dance supporten, ist alles klasse. Ich freue mich, dass es so viele Line Dancer gibt und dass wir uns immer auch weiter vermehren und weiterentwickeln. So, ich hoffe, mein kleiner Ausflug in die Geschichte des Line Dance hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder andere Themenvorschläge, nutzt die Kommentare. Ich freue mich über jeden Vorschlag. Ansonsten gibt es nächste Woche ein Video zum Thema Dancefloor-Etikette. Worauf muss ich achten, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe? Wo darf ich tanzen? Wo nicht? All das bekommt ihr nächste Woche. Ansonsten freue ich mich auch über neue Abonnenten. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao!